Es scheint, das Roulette wurde vom Teufel erfunden. Zählen Sie alle Zahlen im Kessel zusammen, also 0 plus 1 plus 2 plus 3 und so weiter bis zur 36. Dann schauen Sie auf den Taschenrechner. Das Ergebnis ist 666, die Teufelszahl. Schon seit mehr als zwei Jahrzehnten war ich meinen kostenlosen E-Book, welches Sie auf meiner Webseite herunterladen können, eindringlich davor, dass das Pech stärker ist als das Glück. Wenn Sie verlieren, dann verlieren Sie nicht nur 1,35% oder 2,7%, nein, Sie verlieren alles. Die Anzahl der Gewinntage mit pausenlosen Gewinnen bis zum Schluss sind selber schaubar. Dagegen stehen unzählige die Tage, an denen Sie nur verlieren, ohne Chance, ohne jede Chance. Als hätte eben genau der Teufel seine Hand im Spiel, denn es geht nur bergab und immer weiter bergab. Mathematisch müssten in 13 Spieltagen die Nur-Gewinnen-Tage sechsmal und die Nur-Verlieren-Spieltage siebenmal auftreten. In der Realität können Sie froh sein, wenn Sie für sieben Nur-Verlieren-Tage wenigstens einen Nur-Gewinnen-Spieltag verbuchen können. Gegen dieses Ungleichgewicht müssen Sie erst einmal ankommen. Das geht nur, indem Sie die persönliche Permanenz systematisch zu Ihren Gunsten ausnutzen und dadurch dem Roulette endlich Paroli bieten können.